Das ist jetzt ein kurzes Erklärvideo, so eine Art Bedienungsanleitung für einen meiner Produkttester, den Tobi. Du bekommst das nämlich. Ja, und damit du weißt, wie das funktioniert, äh, ja, machen wir halt gleich mal ein Video und lassen die anderen gleich mal mit zugucken. Hier haben wir als Quelle einen toten 9 Volt Block. Ne? Also das ist ein nickel metall akku Und wenn Akkus bei 9 Volt Akkus bei der Spannung sind, dann wisst ihr eigentlich, was von der Leistung her los ist. Gar nicht mehr. Ne? ja. Den an den Input kommt hier ran, und das ist dann der Einschalter. Ja, ist reingeschrieben: Input an oder aus. Ne? Und hier kann man dann den Output dazu schalten. Das habe ich deshalb gemacht, weil, ähm, wenn ich den Output non-stop dran gelassen hätte, kann man hier drin dieses schöne blaue Plasma nicht mehr bewundern. Ja, also, wenn dann hier der Output dran ist, ist hier auch kein Plasma mehr drin. Das haben wir praktisch nur im in dem Modus, wenn man hier den Kondensator vollpumpt. So. Ähm, anschalten und dann hier einen Punkt suchen. Schwingt an. So, hier ist das Plasma. Hier sind die LEDs und nehmen wir mal den Output mit dazu. Da könnte es sein, wenn ich den jetzt einschalte, dass ich hier weiter rangehen muss. Das sind wir hier mit der Volza und wenn ich noch weiter rangehe, zieht er mehr so, ähm, Output anschalten, ja natürlich, so, macht aber nichts, kann man auch mit Output anschwingen, so, Output schwingt, und da sind wir bei der Batterie, ah, das ist schon ordentlich, ne, das ist für 12 Volt, 12 Volt, 2 oder 3 Watt LED, ordentlich, mhm. gut, so, weißt du Bescheid, ich sag dann mal, viel Spaß Tobi,